Oh. Five dollars. Ich zeig euch da mal das Haus. Also hier. Das ist unser Schlüssel. Hier ist so, ein, so eine Lampe. Dann kommt hier so mein Bett so, ne? Dann kommt da das Bett von meiner Schwester. Ich rede. Me ich rede mit einer Kamera. Ich bin dumm, ne. Und dann sind da so zwei Sessel. Und dann zwischen einen Tisch. Ne? wenn man sich dann hier zum Beispiel reinsetzt, kann man so Fernseh gucken. Ja, ist jetzt kein Flachbild im Dann ist da so ein Schrank, habe ich noch, aber noch nicht reingeguckt. Und da ist, sind hier schon so Sachen drin, da oben sind Auflagen, damit man es mal draußen hinsetzen kann. Und ich sitze immer hier, dann habe ich zwar nicht so guten Blick, aber ich kann immer, wo oh ist der Knopf? Ich kann immer das Licht an- und ausmachen. Und da ist hier so eine Mülltonne, hier ist die Küche, ja, alles was man braucht, hier ist dann das Badezimmer, hab alles schon von mir eingerichtet, meine ganzen Sachen, hier ist eine Dusche, Toilette, Heizung, da ist so ein Fenster, ja, hast du ein Foto? Mhm. Ja, okay, kann ich da kurz her? Ja. W-Logge So. Dann ist hier so ein Garten. Da. Da kann man hier so ums Haus rumgehen. Hier ist so ein großer Baum. Da ist noch so ein Busch. Jo, ich bin jetzt wieder hier Wir gehen jetzt einkaufen und entweder mache ich das irgendwann in der Woche oder jetzt schon. und zwar kaufe ich mir dann ein Longboard. Auch schon. Dann, ja wir waren früh auf wir gehen jetzt auch pennen ähm, ja wir waren heute in der Stadt da waren ganz viele Züge und, und dann waren da auch Flugzeuge und ein Flugzeug ist ganz nah über unseren Auto geflogen hat fast über uns das Haus raus das was weggekriegt, ja. Um, morgen fahren wir mit der Bahn. Ich wollte nur noch mal Gute Nacht sagen. Ich schneide am Ende alle Videos zusammen und dann ist das ein ganzer Berlin-Blog aus einer Woche. Ich würde dann aber etwas länger dauern. Und ja, gestern Abend hat es noch geblitzt. Ich habe nur eine Stunde geschlafen. Dann sind wir losgefahren und von vorn. Hm. <lacht> Now this is a moment Gegenweih Fanpunk in Berlin. Einen Schuss, <sussurra> zwei Schuss. Sieben Warten. Danke, der auch Okay, Und ich geh jetzt zum Schatten. Da vorne könnte man das Longboard fahren.